Ich hoffe, ihr habt es schön warm und gemütlich, wenn ihr euch dieses Video anschaut. Ich habe es hier gerade minus 10 Grad. Ja und damit herzlich willkommen hier an diesem wunderschönen Wintermorgen. Ja, Winter ist eigentlich noch gar nicht noch Herbst, ne? also Spätherbstmorgen hier am vierten Advent aus Münster. Münster Sprachelt ganz genau. Ich bin ganz im Norden von Münster und es ist wirklich Arschkalt heute Morgen, minus 10 Grad, hat mir das Auto gerade angezeigt. bin mit dem Auto hier hingefahren und ich habe mir vorgenommen, zum Abschluss in diesem Jahr, ja, ist noch, nicht klar, ist noch nicht ganz zu Ende, kommen noch zwei Wochen, aber ich weiß nicht, ob es noch die Gelegenheit ergibt, ob das Wetter auch noch so schön ist zum, zum Film oder zum, zum Radeln. Es ist ja herrlich, ne? so, eine, so eine Winterlandschaft das ist ja so ein Wintermärchen hier richtig und alles so schön gefroren ist, sozusagen von unten nach oben geschneitert. Der Himmel ist blau. Die Sonne geht gerade auf, es ist kurz nach 8 Uhr morgens. Meine liebe Frau Andrea hatte Nachtdienst, äh, ist gerade nach Hause gekommen und hat gesagt, du spinnst aus dem Minus 10 Grad. Ja, dann spinne ich halt, ist egal. Ne? Ich habe da Spaß dran. Ich freue mich total jetzt auf diese Tour, will auch gar nicht lange Reden schwingen jetzt hier. Das Fahrrad vom Auto runter machen, bevor die Hände eingefroren sind. Und dann machen wir uns eine schöne Tour hier bei ähm, herrlichen Minus 10 Grad Sonnenschein in Münsterland. Ich habe mich natürlich heute hier im, im Zwiebellook gekleidet, Schicht über Schicht, und ich hoffe, ich kann mich zum Radfahren überhaupt noch bewegen bei dem, was ich alles an Klamotten anhabe. Ich glaube, Oberteile, ich glaube fünf Schichten habe ich insgesamt angezogen. Und was ich auch noch zeigen wollte: Ich bin heute nicht allein unterwegs. Ich habe äh, noch jemanden dabei und zwar habe ich in meinem letzten, dem nee, vorletzten Livestream war es schon, haben wir uns ja zusammen Gedanken gemacht. Ich hatte euch ja aufgefordert, wie ich mein Fahrrad nennen könnte. Vorgeschichte war ja die Electro Devils Tour in Wallenhorst und mit meinem ähm, Anhänger Kalle habe ich mich ja unterhalten auf meiner Tour durch im Emsland die Tage, als ich da im, im Sommer unterwegs war und mein Vater hat noch keinen Namen. Ne? Und ich, man, man unterhält sich, wenn man alleine ist auf, auf so einer Tour oder auf so einer kurzen Tagestour heute. Ich unterhalte mich. Mit meinen Sachen, auch mit meinem Fahrrad. Und auch hatte ich euch ja gebeten, und mir Vorschläge. vorletzten Livestream haben wir dann abgestimmt und zusammen dann Namen gefunden für mein Fahrrad. Heißt jetzt Faxe. Also, ist wo unterwegs jetzt mit, mit Faxe. und wenn der Hänger dran ist, auch mit, mit Kalle. Und den Faxer habe ich natürlich auch dabei, als kleine Figur. Der ist jetzt noch nicht montiert fest am Rad, aber das kommt noch. Hier vorne ist er. Und ähm, solange er noch nicht festgemacht ist, der wird dann nicht, denke mal, auch hier in der Ecke, dass er halt nicht im Licht steht. Ist doch ziemlich. Äh, prominenter Kerl, <lacht> der fällt ja schon auf, dass er da nicht im Lichtkegel ist, sondern dass er ein bisschen weiter nach hinten kommt. Muss ich mal gucken, unter dem Reflektor kriege ich schon irgendwie gebastelt und so lange fährt er halt in der Fronttasche mit. Ja, das ist doch schön gemütlich, Faxe, das ist auch viel wärmer, als wenn du jetzt hier vorne auf dem Rad mitfährst bei dem Wetter. Nur ein bisschen dunkler, das hat nichts zu sehen. Ich habe schon wieder richtig gute Laune, auch wenn es so kalt ist. Gerade hier der Sonnenaufgang über Münster. Das hat schon irgendwo so ein bisschen was Magisches, finde ich. Kopfsteinpflaster hat bei diesen Temperaturen ja auch mal einen ganz besonderen Charme, wenn da so ein Raureif drauf ist. Bloß nicht bremsen. Guck oh, mal hier kleiner Weihnachtsmarkt. Tippi-Toppi. Der Dorfladen, ja, da kann ich mich auch gut erinnern, als ich die Friedensroute gerade bin, habe ich mir hier äh, Brötchen schmieren lassen. Und Frikadellen gab es, glaube ich, auch. Also richtig gut. Jetzt muss man gucken, geradeaus geht es weiter. Ja, heute stelle ich mal wieder fest, welche Kleidung jetzt wirklich hier auch geeignet ist. Auch bei solchen Temperaturen, obwohl ich dann eher noch ein bisschen nachbessern sollte, beziehungsweise vorher ein bisschen besser nachdenken, weil ich habe ja auch noch andere Sachen zu Hause. Zum Beispiel hier die Füße. Ich zeige auch mal eben hier meine Schuhe, die ich anhabe. Das sind ja meine Wanderhalbschuhe vom von Meindl. Die habe ich bei fast allen Aktivitäten auf dem Rad immer an, ähm, auch im Sommer, weil die einfach bequem sind. Und äh, von daher zieht die halt gerne an, aber jetzt hätten es auch die die hochgeschlossenen Winterschuhe. Ich habe auch noch Wander, Wanderstiefel von meinen getan und noch ein paar Socken mehr. Ich habe jetzt zwei Paar Socken an, beziehungsweise ich habe noch so Überziehschuhe für die Dinger hier. Das ist halt schon kalt an den Zehen vorne. Ne? Ist klar, man bewegt sich hier. Ich fahre, wie schnell fahre ich denn? 17, 18 km/h, Da kommt da schon ein bisschen Fahrtwind drauf. Am Anfang hat die Nase auch ziemlich gefroren hier und unter den Augen. Nasennebenhöhlen hätte ich fast gesagt jetzt, aber ich glaube, äh, die, die fühlt man ja nicht so direkt, aber die Haut außen drauf direkt. Doch schon ziemlich kalt gewesen. Gewöhnt man sich dran, wenn man ein paar Kilometer gefahren ist. Das ist okay. Und die Hände natürlich. Ne? Ich habe gute Handschuhe. Da werde ich öfter auch gefragt, was hast du eigentlich für Handschuhe im Winter an? Ähm, habe ich auch schon öfter beantwortet, Hier jetzt nochmal. Ich kann euch da keinen Link zu schicken. Die habe ich mir auf einer Messe gekauft, beziehungsweise auf so einem Verkaufsstand Münsterland Giro. Das sind ja immer dann auch so ja, so eine Verkaufsstände halt. Und da gab es die. Da steht Enduro drauf. Ich glaube, das sind auch wirklich eher äh, leichte Motorradhandschuhe für den Winter. Also so Enduro-Handschuhe. Und ich habe überlegt, äh, mir Skihandschuhe zu kaufen, weil die hier verschleißen auch so ein bisschen. Ja, die Innenseite, die Gummierung geht auch schon ein bisschen ab. Ich habe die schon ein paar Jahre. Und von daher habt ihr da Erfahrung? Habt ihr da Tipps für mich ähm, im Winter Radfahren mit Skihandschuhen? Ich muss, ich muss eine große Feinmotoren, muss ich ja nicht haben beim Radfahren, ich muss Lenker festhalten können, ist ja wie beim Skifahren auch, dass man die die Skistöcke festhält. Und die Dinger müssten ja eigentlich dann für Geschwindigkeiten im Wind ausgelegt sei, dass es einem nicht so kalt wird an den Fingerchen. Ne? Ja, das wäre nochmal eine Idee, dachte ich mir. Skihandschuhe, werde ich dann gerne ausprobieren, wenn da von euch jemand nicht direkt jetzt explizit davon abrät. <lacht> und dann schauen wir mal, sonst, sonst geht es eigentlich jetzt hier. Ne? Die, die Gegend ist ja herrlich und es ist ja auch so, wenn man sich immer wieder ja, einredet, dass es schön ist, dann ist es auch schön. Ne? Wenn man sich positiv bestärkt, dann ist auch alles positiv und wenn man ähm, immer alles runterredet und schlecht macht oder oder keine Lust hat, dann ist auch alles schlecht. Ach, wann ist das schön hier. Im Winterwonder Münsterland. Kommen wir jetzt hier zum Dortmund-Ems-Kanal. Und da wollte ich heute noch mal nachschauen. Das letzte Mal das ist ja schon zwei Jahre her. Mal gucken, hier muss ich schon fast einen Eisbrecher haben. ne? Naja, aber nur fast. Schon zwei Jahre her, da hinten ist die Kanalbaustelle und da ist ja dann auch Münsters Badewanne, wie es so schön heißt hier. Die alte Fahrt vom Dortmund-Ems-Kanal, der alte Trog, über 100 Jahre alt und glaube ich jedenfalls, nicht. ich blende euch erstmal ein, dass ich hier keinen Quatsch erzähle. Sag mal, mal gucken, hier scharf rechts abbiegen und gucken, dass ich mich bei der Fahrbahnbeschaffenheit hier nicht irgendwie ablege. Ich glaube, ich halte mal lieber an, weil hier geht es jetzt runter, so. Da geht es jetzt runter an den Dortmund-Ems-Kanal und dann zur Kanalbaustelle. Und dann schauen wir mal, ne? zwei Jahre später, wie sich das entwickelt hat, wie weit die jetzt sind. Weil sind die auch schon fertig? Weiß ich gar nicht. Ich habe mich vorher jetzt nicht groß erkundigt hier. Nur halt, wo es ist, damit ich es wiederfinde. Und ich blende euch mal hier oben eben den Link ein zu einem Video vor zwei Jahren: Münsters Badewanne. Diese kalten Temperaturen sind für mich jetzt nicht nur eine besondere Herausforderung, sondern auch für die Technik, die ich dabei habe. Die GoPro hier ist ja ganz dünnes Kunststoff. Die Akkus sind ja praktisch schon, fast gesagt, frei in der Luft, ganz so schlimm ist es nicht. Aber viel ist ja nicht drum. Die werden ja sehr schnell kalt und können das auch nicht haben. Ich habe einen speziellen Enduro-Akku, heißen die. Und die Enduro-Akkus können halbere Temperaturen nach unten vertragen, dass sie länger halten. Die normalen Akkus sind dann doch ziemlich schnell platt. Ich dann mal ausprobieren, den Akku wechseln muss. Wie lange die dann halten, schaue ich mal. Und mein Fahrrad natürlich auch. Ne? Mein Fahrrad der E-Bike-Akku bei dem KTM Cento, was ich hier habe, ist das ja so, dass der Akku da auch praktisch ständig im Wind ist. Die kleine Kunststoffklappe hier hält ja nicht wirklich was ab, schon gar keine Temperaturen. Und ja. Dann gucke ich mal, wenn ich nachher mal schauen nach der Tour, das sind es ungefähr 30 Kilometer, die ich hier geplant habe, ähm, was das wirklich gemacht hat. Ich bin ja hauptsächlich im Tourmodus gefahren. Normalerweise schaffe ich dann so um die 90 Kilometer, zeigt er mir an. Kann ich ja runterrechnen, ne? ob ich das ein Problem macht. Aktuell habe ich noch alle vier Balken hier nach 12 Kilometern. Von daher, ja gut, ich fahre jetzt auch nicht schnell. Ne? Aber ist auch herrlich, einfach genießen hier und nicht einfach nur schnell hier durchballern. Hinter der Brücke im Hintergrund sieht man schon rechts geht hier die neue Fahrt vom Sob und Ems Kanal ab, geradeaus die alte Fahrt. Ich wechsle jetzt ja einmal die Kanalseite einmal über die Brücke rüber und dann schaue ich mal nach der Kurve da hinten müsste auch gleich irgendwo die Baustelle kommen. Ja, da habe ich die Rechnung mal wieder ohne Komoot gemacht. <lacht> da geht's rauf. Ja. Nützt ja nichts, da habe ich keine Alternative. Hat er ja geklappt. Und das Ganze ohne Schiebehilfe. Und das kleine Stückchen das schaffe ich auch noch. Ich glaube, so eine Nacht im Wohnmobil bei minus 10 Grad ist so warm jetzt auch nicht. Da ne? muss man ordentlich Gas dabei haben für die Standheizung oder einen Stromanschluss, elektrische Heizung. Sonst hat man da auch kalte Füße. Und hier jetzt Ende der ausgebauten Strecke. Zur Abwechslung, mal nicht der Radweg mit gemein, sondern jetzt der Kanal. Kalte Füße. Mein Freund und Nachbar, der Peter vom Kanal Black Max, testet in diesen Tagen seine neue Hängematte. Ja, in diesen Tagen hier. Er hat sich ja extra so, so eine Amok-Hängematte, heißt die also von der Firma Amok. Und da schläft man halt nicht so wie eine Banane gekrümmt drin, sondern ganz gerade ein anderes Hängesystem. Bin schon mal ganz gespannt. Und äh, er hat sich einen neuen Schlafsack besorgt von Carinthia Defense 4. Das für diese Temperaturen auch geeignet. Und von daher bin ich mal echt gespannt, ob er es wirklich macht und was dabei rauskommt. Ich grüße dich ganz herzlich und bin schon ganz gespannt, ob er das gemacht hat. Hier im Video unten bei mir in der Beschreibung. Der Link zu seinem Video Winterhänge-Matten-Camping Winter mit Peter. So, wenn man jetzt hier sehen kann, ich glaube die Umfahrung ist schon fertig hier. Ne? Hier wird der Kanal ja ausgebaut. Also die... Die Fahrt verbreitert, dass ja auch größere Schiffe fahren können, dass sie auch entgegenkommen können. Und hier links hat man, um das hier zu verbreitern, hier kommt so ein Doppeldrucksystem rein, hat man eine Umgehungsstraße gebaut. Halt, ne? Weil ich Vor zwei Jahren habe ich das letzte Mal hier angeschaut. Und ich habe ja, habt ihr schon gesehen, die Drohne dabei. Und dann schauen wir mal den Unterschied zu vor zwei Jahren an. Da bin ich auch schon ganz gespannt und, und freue mich auch, dass es jetzt hier heute klappt mit der Tour, dass ich hier hingekommen bin. Ich wollte schon vor einem Jahr hier gewesen sein, dass ich einmal im Jahr schaue. Hat ja nicht geklappt. <lacht> und hier hat die ganz alte Brücke, wie man sieht. Ist ja hier Brücke über Brücke sozusagen. Der Kanal führt ja hier über die Ems, ein Wasserstraßenkreuz. Da muss ich mal gucken, weil hier ist gleich. Holz, dass ich nicht abrutsche und am besten noch im Kanal lande. Das wäre es noch. ist auch irgendwie so eine, was Kleingartenanlage hier so. Ähm, Ems Camping hier unten an der Ems irgendwie, ne? Aber ich sehe ich gerade auch keine Menschenseele. Irgendwie auch idyllisch, aber im Hintergrund hat man auch, ich weiß gar nicht, das Rauschen der A1 der Autobahn. Und der vom Kanal schon wieder das nächste Schiff. Hier ist immer richtig was los. Das ist gleich wahrscheinlich auch der Grund, warum das hier ausgebaut werden soll. Beziehungsweise soll die bauen es ja aus. Und bis das fertig ist dann hier die Parkbucht für die Binnenschiffe, falls sie sich hier entgegenkommen, ne? in dem alten Trog. Aber was ein Aufwand, ne? ich weiß gar nicht, wie viele Jahre, wahrscheinlich über zehn Jahre hat man hier gebaut, ne? mit, der, mit der Planung, diese Umfahrung, was nicht alles, Mann oh Mann. Ja, da frage ich mich jetzt auch, ne? Komoot hat mich jetzt hier unten lang geführt auch oben fahren also viel schöner nein ich mache ja auch alles was man mir sagt Radlerpause im Spiekerladen oh da hatte ich jetzt schon Lust drauf ne so einen schönen heißen Kaffee müssen noch ein Stück Kuchen aber auch wenn Sonntag ist ich werde jetzt nicht hinradeln ich glaube nicht dass die geöffnet haben das ist wahrscheinlich so ein so ein Sommerschild obwohl da steht nichts drauf ne vielleicht haben die ja doch offen hm. Das Café muss warten. Ich habe erstmal hier meinen mein selbst erteilten Auftrag, hier die ähm, Kanalbaustelle zu begutachten. Und hier Umleitung Emsradweg. Was hm. soll das denn heißen jetzt mit dem Fall? Nach unten. Also da komme ich ja jetzt auch her. Da geht es lang. So. Ich fahre hier weiter. So. Freunde, Münsters Badewanne, was habe ich gesagt? Über 100 Jahre alt. Was steht denn hier? So, sieht man inzwischen, sind wir den Betrieb max Clemens kanal na, bla, bla bla Ende der 1930er Jahre. Das sind ja fast 100 Jahre, ne, 1922. Vielleicht guckt ihr das Video auch das ist in 8 Jahren, dann passt das ja wieder. Und ihr halt, ja. Der alte Trog. den In aktiven bin ich ja vorhin gefahren und das hier der Baustellen trug sozusagen die Umleitung. Also letztes Mal hier war ich hier, glaube ich, auch gesperrt. Ich konnte gar nicht an dieser Seite rüber. Ich erhole ein Rad. Guck mal, welche Perspektiven ich hier kriege. Ja, aus der Luft konnte man ja gut erkennen, dass in der Umfahrung hier auch schon Wasser drin ist. Aber wir haben noch kein Schiff jetzt hier umfahren sehen. Beziehungsweise wird die Hauptfahrt ja wahrscheinlich auch gesperrt, ne? dass dann der, der komplette neue, das neue Trugsystem da reinkommt. Ich bin ich mal gespannt, wie es weitergeht, ne? wenn wir noch so in den nächsten Jahren hin und wieder mal einen Ausflug hier hin machen. Aber dann einmal im Jahr, denke ich mir, ne, zum Jahresende ja, eigentlich ganz schön. Wenn man sich die Gegend anguckt, man ist auch ziemlich alleine hier bei dem Wetter. Und die Aussichten, wo es hingeht, wunderbar. Ich bin fast schon geneigt zu sagen, tippitoppi. Und nach jetzt gut 18 Kilometer Strecke ist auch schon der erste Balken in der Akkuanzeige verschwunden. Also, es macht dem Akku doch schon zu schaffen, das Wetter hier. kriegt mal wieder das Grinsen nicht aus dem Gesicht hier. Hier hinter Gellmer jetzt nochmal ein letzter Blick auf den Dortmund-Ems-Kanal. Ja, und hier nördlich von Münster sind ja die Rieselfelder, Vogelschutzgebiet, Naturschutzgebiet. Und das sind ja so lauter kleine Tümpelseen hier. Und der hier ist zugefroren. Ne? Und offensichtlich auch menschliche Spuren drauf. Ich glaube nicht, dass hier die. Gut, die Zugvögel sind ja eh im Winter. <lacht> Im Winterquartier im Süden. Dass die, das dass hier irgendwelche Vögelschlittschuhe gelaufen sind oder was? Das sind doch menschliche Spuren da drauf, ne? Was meint ihr? Soll ich es ausprobieren? Soll ich es wagen? Ne? Hält mich das aus? Und zumindest habe ich es überlebt, sonst hättet ihr das Video jetzt hier nicht. Das trägt es tatsächlich. Aber nee, nee, bin ich doch ein bisschen zu schissig. <lacht> Kommt ja keiner mich retten, ne? meine Frau hat den Nachtdienst, die muss auch schlafen. Das kann ich, kann ich ja nicht bringen, die jetzt anzurufen, hallo, ich bin ja eingebrochen, rette mich. Nein, nein, ich fahre mal weiter hier durch die Rieselfelder. Und schau mal, was ich noch so vor die Linse bekomme. mittlerweile 12 Uhr mittags jetzt hier. Die äh, Spaziergängerdichte nimmt zu. <lacht> Ist auch nicht mehr so ganz kalt jetzt hier. Und ich habe mich daran gewöhnt. Ne? So ein kleines Update Füße. Am Anfang waren die kalt. Dann haben die, der große C bis rüber zum kleinen der Reihe nach angefangen weh zu tun an beiden Füßen. Und mittlerweile ähm, merke ich die nicht mehr. Ne? So also ein paar gestaubt, denke ich mal. Dass ich die nicht merke, warm gefroren sind sie nicht. Und das Schlimme ist dann nachher zu Hause, wenn die wieder das kennt ihr, ne? wenn man so ganz kalt hat, Finger hat oder ganz kalte Füße, dann fängt es so an zu kribbeln, zu stechen. Boah, da freue ich mich gar nicht drauf. Was soll ich machen? Ich kann das ja auch nicht, muss ich gucken hier abbiegen. Ich kann nicht die Füße jetzt hier in Eiswasser stellen, damit sie gefroren bleiben. Das ist ja auch keine Lösung. Ich komme jetzt schon so langsam zum Ende der Tour hier heute. Und bevor ich das noch vergesse, <lacht> ich habe ja noch Gewinne zu verteilen gehabt hier von meiner Tipi-Toppi-Weihnachtsverlosung. Das habe ich in dieser Woche auch gemacht. Ich war unterwegs am Dienstag nach Feierabend. Ich muss ein bisschen gucken hier. man kann ich nicht in die Linse gucken, von vorne kommt ein Auto. Ähm, war am Dienstag nach Feierabend unterwegs. Mit dem Auto allerdings war es auch schon dunkel, war es auch sehr kalt und habe halt die Fronttaschen, die gewonnen wurden, verteilt. Sind beide nach Münster gegangen, eine in den Norden von Münster, eine in den Süden und in den Norden ist die Tasche an die Simone gegangen. Nochmal herzlichen Glückwunsch und ich zeige euch mal eben kurz die Gewinnübergabe. Ja, liebe Leute, ich bin jetzt hier bei der Simone im Norden von Münster und die Simone hat halt gewonnen die äh, Falkental City Bag. Also herzlichen Glückwunsch. Ne, ich sie jetzt nicht als Super. Geschenk eingepackt mit Geschenkpapier, aber ähm, ja, das freut mich auch, dass du dich so freust. Ne, ja. und da bin ich natürlich auch neugierig. Du hast ja mitgemacht jetzt bei der Verlosung. War das jetzt Zufall, dass du ein Video von mir gesehen hast? Aber ich sehe jetzt schon hier, wenn er ein Electric Devil Shirt hier trägt, du bist der Robert. Der Robert. Der Robert ist ja hier offensichtlich. Hups auch äh, Sympathisant zumindest Electric Devils oder bist du auch bei uns in der Facebook-Gruppe? Weiß ich jetzt gar nicht. Nee. Ich nicht Robert sagt vor, mir jetzt äh, nichts. Wir äh, haben, also Simone hat deine Videos von einem Jahr oder so entdeckt. Ja. Äh, weil wir uns mal inspirieren lassen wollten wegen Radtouren äh, rund um Münster. Ja. Und äh, ja, seitdem äh, sind wir Sprobo-Fans. Ja super, fre äh, freut mich. Das, <lacht> das ich finde ich halt nicht so die Facebooker und Netzwerker. Ja. Finde ich ja. total klasse, ne? Und so werden so, so, äh, wir auch mal kennen. Ne? Guckst du, so eigentlich alles ja. haben wir geguckt. Ne? Ja, ist doch schön, ja, hast du ja, ja die richtigen getroffen hier. Ja, dass du auch gewonnen ja. hast, jetzt was. Ne? Ja. Finde ich ja klasse. Ja. Super. Ja. Und das ist ja ähm, die Citybag von Falkenthal. Mach die haben auch. so ein eigenes Befestigungssystem. Ich weiß nicht, hast du schon eine Fahrradtasche vorne am Rad? ich nicht. Am Rad? Ja, gut, dann ist das ja auch richtig. Ist alles in der Tasche mit drin. Ja. Ist eigentlich selbsterklärend. Das ist ja nur ein Werkzeug, was man dafür braucht. Und hier ist mit Reißverschluss, kann man aufmachen. Ja. Kann man halt auch als Bauchtasche auch nutzen. Und ich hatte auch schon überlegt, die gar nicht, gar nicht zu verlosen, weil meine Frau hat gesagt, oh, die wird ja auch gefallen. Ne? Aber ja, verlost, da hast du Pech gehabt. Ne? Und ähm, ja, von daher als Bauchtasche so umhängen und als Fahrradtasche. Ja, wunderbar. Tippitoppi. Dann würde ich sagen, genau. <lacht> Tippitoppi. Und viel Spaß mit der Tasche. Super, danke schön. Bitteschön. Und im Süden von Münster. Hat der Stefan gewonnen. Auch nochmal herzlichen Glückwunsch und viel Spaß mit der Tasche. Und auch die Gewinnübergabe zeige ich euch nochmal eben. Ja, liebe Leute, ich habe dem Stefan gerade schon Hallo gesagt. Und guck mal hier, der hat so eine richtige Weihnachtszauberecke hier. Ich muss mal eben die Kamera drehen, dass ich hier auch mit so beide hier mal ins Bild komme. Hier äh, vor die Weihnachtsecke. So dass man dich auch hier, hier sieht. Also der, der, der, Stefan, der Stefan ist ähm, selbstständiger Gärtner. Darum ging es auch nicht jetzt über, über Tag oder Wochenende die, die Geschenkübergabe. Ich wollte unbedingt vor Weihnachten noch gerne, dass, dass die Gewinner auch ihre Geschenke bekommen. Darum mal eben hier. Ich habe es nicht eingepackt extra noch. Dein Frontpack ist eigentlich eine richtig, vielen, vielen Dank. Bitte schön, richtig riesengroße Fronttasche. Da passt richtig was rein. Ich habe es also, glaube ich, auch gesagt in der Vorstellung. Ja. Für manche Tagestour reicht die schon völlig aus. Ne? Ja, ich sagen, der Karton ist schon mal groß. <lacht> ja. Und hast du sonst auch schon eine Fronttasche? Hast du Klickfix-System? Du, du genau, wollte ich gerade sagen. Ich habe ja. eine von Ortlieb. Ja. Und ähm, wenn so. das dann kompatibel ist... N noch nicht ganz, wenn man eben kurz aufmacht. Ich, ich gebe dir mal eben den Lifehack dazu. Ähm, das Problem ist, dass die Falkenthalis halt nicht, ja, nicht ähm, die Lizenzen für, die Klicks, für das Klickfix-System haben. Aber hier hinten ist das Ding, ja, wenn man das hier mit dem Dremel wegschneidet, hier ein, ne, ah. also hinter der Kante, dann passt den Klickfix. Okay. Ja, nur ah, mal So ja, als Tipp hier. Kann... Ja, relativ simpel, äh, klickfix kompatibel zu machen. Ja, da passt ganz schön was rein, ne? und Magnetverschluss ist auch eine feine Sache, ja. wasserdicht das Ganze. Ja, das und ich bin natürlich jetzt auch neugierig. Hast du jetzt nur mitgemacht bei der Verlosung, weil es was zu gewinnen gab? Oder guckst du sonst auch meine Videos? Ich gucke natürlich alle deine Videos. Das Echt? Ist selbstverständlich. Ja, weiß das ich doch klaro. nicht. Ja, natürlich. Ich finde das, find das ja immer spannend, dass man auch so jetzt, dass ich das nicht mit der Post verschicke, sondern jemand auch mal live kennenzulernen. Und ich kriege ja, das ja ordentlich. nicht mit. Ich meine, ich, mein, ich wohne ja hier in der Gegend und ähm, bin doch immer wieder überrascht auch. Also freut mich ja auch, dass, dass, dass ähm, auch Leute, die hier in unserer Heimat hier sozusagen direkt wohnen, auch ähm, meine Videos gucken. Ich ne? ja. bin schon fast sprachlos, liebe Leute. Ja, da finde ich ja klasse. klasse ich. Ne? Toll. Ja. ja, super. Viel Spaß mit der Tasche. Ja, ne? vielen Dank. Freut mich, dass du dich freust. Ja, sehr sogar. <lacht> also ähm, ich hätte sie nicht so groß erwartet, muss ich sagen. Also, ja, ja, 8 Liter ist schon acht Liter. was ne? fährt rein. Ja. Definitiv. Ja. Siehst du wohl. Alles klar. Hervorragend. Wunderbar. Und dann gebe ich jetzt zurück zum zukunfts -Zwobo. Ciao. Ja, danke Vergangenheits-Zwobo. Und ihr habt es ja gerade gesehen, ich, es war dunkel, ich muss den Scheinwerfer anmachen, mein Kameralicht und dann sehe ich die Linse nicht mehr. Ne? Ist klar, ne? Wenn einem dunkel Licht ins Gesicht scheint, sieht man eigentlich gar nichts mehr außer hell. Und darum <lacht> habe ich die Gewinner nicht so ganz im Bild gehabt. Das ist irgendwie so fest im Handgelenk bei mir drin, dass ich in der Mitte bin. Aber äh, mehr dann leider auch nicht. Und mit diesen Action-Camps, die haben halt nicht so einen, so einen weiten Winkel. Kann man es mal einstellen, aber diese stürzende Linie, das mag ich nicht, ne? Diesen Weitwinkel, ich möchte immer schön. Ein schönes Bild haben für euch. Ja. Und dann komme ich jetzt langsam zurück schon. Was haben wir jetzt hier, Kilometer 26? Ja. Schon gleich fertig die Tour. Das habe ich gerade so richtig Spaß gekriegt hier. Tja. Da geht's lang. Ja, liebe Leute, das war's schon wieder jetzt hier. Knapp 30 Kilometer. Arschkalt, aber äh, wunderschön. Ich glaube, so nenne ich das Video auch. <lacht> hat richtig Spaß gemacht, hat auch nicht lange gedauert. Eine gut zweieinhalb Stunden war ich jetzt hier, glaube ich, unterwegs reine Fahrzeit und wir wandern dann gut dreieinhalb Stunden. Insgesamt ist hier ein bisschen Drohne fliegen, ein bisschen gucken hier und da. Wirklich wunderschön. Und wer das nachradeln möchte, ich stelle den Link natürlich bei Komoot ein. Hier ist ja Bahnhof Sprakel, also von, von Münster Hauptbahnhof zwei Stationen weiter ist man hier auch direkt ähm, mit dem Zug, ne, Westfalen-Ticket oder im nächsten Jahr immer kommt das 49-Euro-Ticket und noch ein kleines Radfahrticket dazu. Und da kann man ja auch mit dem Zug hinfahren. Und äh, wie gesagt, ich stelle den Link für Komoot auch unten ein. Allerdings nicht barrierefrei. Habt ihr ja gesehen, das ist für mich jetzt ja kein Problem gewesen. War schon ein bisschen anstrengend, aber war okay. Aber für andere Leute vielleicht dann noch mehr ein Problem. Ich denke jetzt ganz explizit an die Sperlinge und Tour. Also grüßigen raus hier. Liebe Gabi, lieber Helmut. Die beiden sind ja auch gern mit dem Rad unterwegs. Und der Helmut ist Handbiker. Und der kann ja mal nicht eben so... Äh, die Gabi kann den ja nicht eben so da, da raufschieben. Da müssen die immer gucken. Natürlich, dass die Wege finden. Und barrierefrei rumkommt und seitdem ich auf die beiden aufmerksam geworden bin habe ich auch ein bisschen mehr ein Auge dafür, ähm, für, für mich selbst auch entwickelt, ne? dass wir man mal so wahrnimmt halt, für sich selbst immer so was sonst noch nicht war Also wie gesagt, liebe Grüße gehen raus, wer den Kanal von den beiden nicht kennt, wenn ich mal hier oben Einschwerlinger und Joe unbedingt anschauen und wer Lust hat zwischen den Feiertagen, jetzt der vierte Advent heute, also in, in zehn Tagen äh, gibt es mal Livestream von mir bei äh, Swobo Live und da gibt es keinen Rückblick, Rückblick aufs Jahr 2022 und Ausblick auf 2023, was euch da so bei mir erwartet, wenn ihr Lust habt. Ja, und wenn ihr noch nicht habt, darf natürlich auch gerne hier diesen Kanal, meinen Hauptkanal Swobo, abonnieren und wenn euch die Tour gefallen hat, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Jetzt genug der eigenen Werbung hier. Ich sage Tschüss, freue mich, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Euer Swobo. Ciao.